Die Peak in Dauntless ist eine mittelschnelle Waffe und kann als einzige Waffe auch Projektile verschießen. Um die nötige Energie zu generieren, müsst ihr den Balken oben links durch Schläge füllen. Doch Vorsicht! Wenn ihr getroffen werdet, verliert ihr die gesamte angestaute Energie. Habt ihr die Energie gesammelt, müsst ihr... Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck. Habt ihr die Energie gesammelt, müsst ihr sie abspeichern und mit einem gut gezielten Schuss abfeuern.